Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich sage mal zwei weitchen, wir sind beide theoretische Physiker, so wie zum Theoretischen. Also ich promoviere gerade, habe gerade angefangen Astrophysik und, und Carsten fängt an in der theoretischen Festkörperphysik. Und bevor wir was über Riedbeck TV sagen, da möchten wir was über die, über die ein bisschen früher anfangen, was gab es vorher. Und was viele vielleicht hier aus dem Publikum kennen, so der, der ein ziemlich berühmtes Self-Projekt. Das hat angefangen in der ersten Self-Runde 2009. Ist die Podcast-Wiki-Physik, Und die ist entstanden, ähm, auch als es damals noch dieses Mega-Digitale-Projekt gab. Aus dem also Mega-Digitale ist ja heute auch noch ein Logo von Studium Digitale. Und in unserem Fachbereich gab also es ein, so eine Kooperation mit einem Online-Projekt, das hieß Physik Online. Und die Idee bei Podcast-Wiki war, war, Videos zu so verbinden mit, mit Lerninhalten und also ziemlich ähm, ziemlich so einen multimedialen E-Learning-Inhalt zu generieren. Das war damals ziemlich hip. Und insbesondere haben, ähm, haben die Personen, die das gemacht haben, damals dann auch einen Preis dafür gekriegt. Und das ist dieser Hessische ähm, hessischer Preis für wie heißt der? Hessischer Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre. Schwierig auszusprechen. Und ähm, das hat dem also einen richtigen Boost gegeben. Also äh, das, äh, das war, äh, war wirklich äh, gewollt, dieses Projekt, und ist mittlerweile im Fachbereich auch etabliert. Und wir haben uns jetzt gedacht, nach... Äh, einiger Zeit, in der man eben ähm, mit ein paar Hiwis Videos drehen kann, dass, ähm, das ist, dass wir so zum, auch mit dem Seitenblick auf UTV, ähm, dieses studentische, ehrenamtliche Fernsehen, was es ähm, mittlerweile gibt, seit ein paar Jahren an der Uni, ähm, dass, dass wir gerne mehr, mehr Manpower hätten, um wirklich auch Videoprojekte zu machen, die ähm, über das hinausgehen, was wir damals machen könnten bei Podcast Wiki. Und das ist so ein bisschen die Idee bei Riedberg-TV, also wir transportieren diese, diese Leitidee, die bei Podcast-Wiki waren, auf andere Fachbereiche, und die ist eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich kontextlos, also die kann man auf, auf jeden Fachbereich ähm, transportieren, und das ist eigentlich ganz klar die Frage, warum eigentlich dann nicht auf jeden Fachbereich, warum auf, warum auf Riedberg oder was auch immer der Riedberg dann genau sein mag, Naturwissenschaften vielleicht, warum nicht Goethe-TV, also gerade im Westen hier. Ähm, Gibt es ja ziemlich viel <lacht> an, an, an Wissenschaften ohne Natur. Ähm, und die Frage, die, der, der möchte ich mir begegnen, und zwar, ähm, das ist mir erst letzte Woche eingefallen, so als, als Argument, aber ich finde, es ist ein gutes Argument, ähm, was ich hier mal anbringen möchte. Und zwar fange ich an mit dem Riedberg, natürlich, weil steht der Riedberg TV im Namen. Hier, das ist die Physik. Und äh, und da sind ganz viele andere Institute hier. Also ich habe auch irgendwo hier Namen genau. Ja, hier Geologie, Chemie, Pharmazie, Biowissenschaften. <lacht> man, man sieht, den Fokus bei uns auf Physik ein Grund weswegen wir das Projekt ganz wichtig machen müssen und äh, wichtig machen müssen, um da irgendwie wegzukommen von, von diesem Fokus. Ähm, also, und auch der Fokus auf Riedberg, also ist alles so ein bisschen so egozentrisch, dieses Bild, also ein egozentrisches Weltbild. Und jetzt kann man noch ein bisschen genauer hingucken, dann sieht man hier ganz viele Institute, die man vielleicht gar nicht kennt, zum Beispiel das FIZ da unten, da läuft man, viele Leute laufen so von der U-Bahn irgendwie vorbei und denken sich immer, was ist eigentlich für ein komischer Kasten da, da schreit förmlich danach, da ein Video drüber zu machen. Aber ähm, aber genau das ist eben eigentlich nicht das, was Riedberg TV ist. Riedberg TV ist nicht, hier irgendwie eine den Campus zu laufen und zu sagen, ah, was ist denn hier, ah, da hinten steht so ein wechsel oder so, und was machen die denn da eigentlich, sondern... Ähm, Riedberg-TV geht eben um, um Naturwissenschaften, um Inhalt. Naturwissenschaften sind auch mehr als der Riedberg, das ist eben eine Situation, die momentan an der Uni monetär verschuldet ist, dass die Informatik Mathematik zum Beispiel aus Bockenheim immer noch nicht zum Riedberg gezogen ist, oder zum Beispiel die Medizin mit diesem gigantischen Campus, der ist bestimmt doppelt so groß wie der Campus Riedberg am, ähm, Südlich des Mainz, ich war übrigens noch nie auf dem Campus drauf, aber soll sehr schön sein, ähm, also es gibt, es gibt auch Naturwissenschaften außerhalb, der, außerhalb des Riedbergs. Und vor allem, wenn wir jetzt schon so ein bisschen dabei sind, unseren Vogel höher fliegen zu lassen und ganz Frankfurt zu sehen, dann können wir eigentlich auch gleich den ganzen Rhein-Main-Gebiet anschauen. Und, ähm, und da gibt es zwei Beispiele, die ich jetzt wieder als, als Physiker nennen kann, weil ich eben Physiker bin. Und zwar einmal ein, ein riesengroßes Projekt in der Mitte zwischen Darmstadt und Frankfurt, das ist die gsi Schwerionforschung, Gesellschaft für Schwerionforschung und mittlerweile ein neues Förderforschungsprojekt, äh, das ist äh, das Größte in ganz Deutschland, wo, wo Teilchen untersucht werden. Ähm, Facility for Anti-Iron Research. Und ich denke, sowas fällt zum Beispiel ganz klar in die Kompetenz von Riedberg TV. Also Fair zum Beispiel ist eine Kooperation von vier Universitäten aus Hessen. Und ähm, das ist eben Ph Ph Ph Physik, sage ich mal, also Wissenschaften, die direkt vor unserer Haustür gemacht werden, die gemacht werden durch Doktoranden, durch Professoren von der Uni Frankfurt und damit. Absolut relevant sind für das, was wir in Riedberg TV machen. Ist eben eine kurze Bahnfalle. Also mit der S-Bahn fährt man dann doch schon mal 20 Minuten, bis man da ist. Ich denke vom Hauptbahnhof. Ich bin noch nie die Schrecken mit der S-Bahn gefahren. Mit dem Auto war ich schon oft da. Ähm, in die andere Richtung, wenn man mal zum Taunus geht, da gibt es zum Beispiel das kleine Feldberg-Observatorium, das ist nicht ganz so glamourös, nicht ganz so ähm, ähm, finanziell gut besetzt, aber eben auch eine Sache, die ich finde ganz, ganz klar, die wird von der Uni Frankfurt gemacht, eben getragen von einem Verein, der an der Uni Frankfurt angesiedelt ist, und das ist eben meines Erachtens Domäne äh, auch von, von Riedberg TV oder auch von einem Projekt, was Naturwissenschaften beleuchtet. Um es kurz zu machen, ich denke dass das, das soll, sollte das Konzept auf Naturwissenschaften aussehen, weil Naturwissenschaften eben sehr ähnlich sind zu Physik, die haben, die haben Experimente, die haben äh, ähnlichen gliederten Studienaufbau und ich äh, unterstelle den Studenten, dass sie ähnlich eh nicht denken ähm, und, und ähnlich Videos rezipieren. Ähm, das war mein Teil des Vortrags. Ich übergebe jetzt an Carsten zu einem Thema, äh, was er hier nicht leben lassen konnte, mit einem, ähm, einem wunderschönen Bild darzustellen. Und zwar äh, Readback-TV on Stereo Reads, wird man heute auch sagen, oder Readback-TV on Jetpacks hier mit so, zwei, äh, mit so zwei Raketen. Also wir haben äh, so eine ein ganz verrückte neue Sache. Und ja, ich glaube, das wäre der richtige Augenblick, das Mikro weiterzureichen. Hört man mich? Test, Test, super. Alles klar. Genau. Also, ähm, der Sven hat ja jetzt gerade im Wesentlichen zwei Punkte beleuchtet. Das eine, ähm, warum Riedberg TV? Und das zweite, ähm, woher kommen wir überhaupt? Also, das ist nicht unser erstes Projekt. Der Überbegriff, der da so im Raum steht für diejenigen, die schon öfter hier waren, ist Physik Online. Äh, steckt immer irgendwie mit drin. Ein bisschen will ich das jetzt genauer aufdröseln. Und dementsprechend will ich mich jetzt zwei, den zwei logisch folgenden Fragen widmen. Die erste ist, wer ist Riedberg TV? Um so ein Projekt zu realisieren, braucht man Manpower. In der Vergangenheit waren wir da durch Self und andere Förderungen immer ganz gut aufgestellt. Typischerweise haben wir immer aus dem Fachbereich Physik, da kommen wir her. Das ist die erste Bezugsquelle, ist für uns auch einfacher, da in Vorlesungen zu gehen und Leute zu akquirieren. Und das hat sich jetzt bei Riedberg TV, bei dem neuen Projekt, geändert. Riedberg TV basiert jetzt auf drei Säulen. Zum einen, ich fange mal rechts an, dem alten konventionellen Physik Online, gestartet als E-Learning-Plattform, die mittlerweile absolut integriert ist in das Fachbereichssystem, können wir da auf QSBL-Mittel zurückgreifen, also wir können HiWis Geld dafür bezahlen, unter anderem das konventionelle E-Learning zu betreiben oder, wenn man es pessimistischer formuliert, die PDF-Schleuder zu betreiben und nebenbei, benutzen wir die Geldmittel auch, um, um eben andere Projekte zu machen, wie zum Beispiel Pokal für diejenigen, die äh, schon mal da waren. Ähm, die zweite Säule, die auch schon nicht das erste Mal jetzt äh, uns unterstützt, sondern schon öfter, ist Self, also Studium Digitale Direkt mit ihrem studentischen E-Learning-Fonds und ähm, da werden, wurden wir dieses Jahr mit Riedberg TV als meistgefördertes Projekt geehrt, ähm, können dementsprechend uns ausweiten. Ähm, es thematisiert sich so heraus, wir müssen dieses Physiker-Image loswerden. Sven hat das ja schon angesprochen, auch, dass er die GSI zeigt, dass er das Observatorium zeigt. Und da sind wir dabei. Und zwar gerade die Self-Stellen versuchen wir ausschließlich mit Nicht-Physikern zu besetzen. Äh, unter anderem diese beiden Gruppen und auch die Selfler sitzen zum Teil auch hier in der ersten Reihe. Also da haben wir schon äh, äh, Leute gewinnen können aus dem Fachbereich Biowissenschaften zum Beispiel. Und. Äh, Dementsprechend sind wir auf einem guten Weg und was natürlich wie ein Segen für uns kam, steht in der Mitte, und zwar das Deutschlandstipendium. Tatsächlich ist es aus einer Idee heraus entsprungen, dass wir mal gesagt hatten, wir könnten ja irgendwie Leute, die da vielleicht eine Absage bekommen, also irgendwie motiviert sind, aber jetzt eben nicht die Möglichkeit bekommen, im medialen Förderprogramm aktiv zu werden, die können wir doch irgendwie vielleicht mal anschreiben, vielleicht kommt da ein, ein, zwei Leute zu uns, vielleicht auch aus anderen Fachbereichen. Das Ganze wurde ein Selbstläufer und jetzt sind wir sogar im Mentoring-Programm vom Deutschlandstipendium, also tatsächlich betreuen wir jetzt 16 Stipendiaten. Am Dienstag war das Auftakttreffen. das ist ein kleines Foto, was da gemacht wurde. Dementsprechend Manpower haben wir jetzt einen Segen bekommen. Die Fachbereichsvielfalt wurde dadurch, ich will nicht zu weit gehen, aber quasi automatisch gelöst. Wir haben von Theaterwissenschaften, Psychologie was jetzt erstmal nicht in den Schwerpunkt Naturwissenschaften fällt, aber trotzdem, trotzdem äh, gute Querdenker im Projekt sind. Ein Archäologe, der, wie ich finde, am Dienstag die Diskussion sehr bereichert hat, äh, aber auch viel Biochemie, Pharmazie, also klar, viele vom Riedberg. Also insofern sind wir da von der Manpower, denke ich, gut aufgestellt. Die nächste Frage, die ich stelle, auch in Anbetracht der Zeit, ist, was ist Riedberg TV aktuell? Also ich habe jetzt motiviert, okay, wo kriegen wir ungefähr unser Geld her, wir haben Leute, was, was, was ist jetzt der aktuelle Stand? Und der aktuelle Stand ist im Wesentlichen das. Readback TV ist im Wesentlichen eine Riesenidee. Bis jetzt ist es eine Idee, eine Webseite, das Material, was wir haben, also wir haben Server und alles aufgrund der anderen, anderen Projekte, die wir so geleitet haben, aber im Wesentlichen ist diese Wolke das, was es zu kanalisieren gilt. Ähm, da möchte ich Sie auch einladen, wir haben hier draußen einen Stand, wo wir nicht nur Readback TV, sondern alle Projekte vorstellen und unter anderem die Stichwörter die ich benutzt habe, um diese Cloud zu erstellen, wurden am Dienstag auch in der Brainstorming-Session erstellt und das Originalplakat steht draußen. Das heißt, wir haben eine Idee, die muss umgesetzt werden. Zum Teil haben wir damit schon angefangen, in der, in der ersten Spalte sehen wir Fachschaftsvideos, also wir sind bereits, das ist die Geofachschaft, hingegangen und das ist der erste Schritt, Geowissenschaften sind jetzt noch nicht so weit weg von der Physik, aber man macht typischerweise kleine Schritte und und das Zweite, was wir gemacht haben, ist Riedberg zu Fuß, um diese Komponente aufzugreifen. Wir hatten Ideen, wie den Stadtteil zeigen, Riedberg, was ist das überhaupt? Ja, viele Frankfurter kennen das nicht, irgendwo da draußen, war noch nie da, schnell gewachsen. Da haben wir uns Riedberg zu Fuß ausgedacht, man läuft rum, zeigt in dem Fall Studenten, aber das kann erweitert werden, den Riedberg selbst, also im wortwörtlichen Sinne. Tatsächlich ist es nicht nur zu Fuß, wir haben es auch mit dem Fahrrad versucht, aber naja gut. Ähm, bleibt mir zum Ende zu kommen und da möchte ich eigentlich nur sagen zum einen, wir freuen uns immer über Post, über Ideen. Ähm, klar, es gibt hier eine Frage-Antwort-Session, draußen gibt es einen Stand. Schreibt uns an, Team TV mit natürlich auch Unterstützung, also wenn ihr euch äh, gerade insbesondere Equipment, Kameras, wir haben zwei für 30 Leute. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen der Flaschenhals und wir müssen da äh, auch ganz klar Werbung für Mittel machen. Also seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr irgendwie noch einen Geldtopf zu Hause rumstehen habt, uns zu unterstützen. <lacht> ähm, aber, aber auch einfach nur mit Ideen, selbstverständlich. Oder natürlich auch, ich weiß jetzt nicht genau, wer hier im Publikum sitzt, aber der ein oder andere Student ist dabei, man darf auch gerne unserem Team natürlich noch beitreten. Ähm, sei es ehrenamtlich, wir haben auch jetzt ehrenamtlich, also... Nochmal zu, also wir beide machen das ehrenamtlich. Der Fabian, unser Mr. Podcast Wiki Physik, macht das auch ehrenamtlich. Das heißt, das ist ein Neben und Geben und wir würden uns freuen, wenn wir da ein Feedback bekommen oder auch Ideen. Genau, ich, ich denke, das reicht dann auch. Er nimmt den roten Zettel in die Hand, ich halte ihn davon ab. Ich halte ihn davon ab, indem ich einfach Schluss mache und sage: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dementsprechend können wir dann noch Fragen beantworten.